Und damits noch ein bisschen besser läuft, hier in Kleinen für auf den Weg wieder, geht man auf den Markt, wenn die Männer schon ein gehe gehen. Also der Mann geht auf den Markt und sagt, ich hätte gern zwei Pfund Tomate. sagt der Händler, das heißt Kilo, sagt du mal noch, komm, nimm mehr Tomate. In dem Sinne, macht's gut, wir hören uns, die Woche geht rum, tschö. Bonjour, servus. Ich hoffe, es ist alles klar bei euch. Keiner hat einen Schnuppe oder einen schlimme Huste Und wenn doch, gute Besserung, trinkt eine heißen Appleboy, Hase Apple hilft. Was denn euch so auf im Fernseher? Man kann ja bald nichts mehr gucken. Es geht ja nur noch um den Trump. Naja, muss ich halt auch so eine Kleinigkeit dazu sagen, gell? Ich habe mich extra für sie zurecht gemacht dafür. Erstmal frage an euch. Wisst ihr, mit was der jetzt fliegt, seit der Präsident ist? Wisst ihr es? mit der Herr von von. Nee, was mich wirklich eiert ist,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 Ja, und hier in Manhattan natürlich, wirklich wichtig, die Eintracht. Unser Adlerbube, die haben gewonnen. Wir sind am dritten Platz in der Liga. Also schön weiter die Daumen drüge für die Bube. Naja, jetzt noch mal zum Trump. Wenn der Präsident werden kann, ist das nicht so unrealistisch, dass ich Prinzessin werden kann. Und Town und Manhattan, der Nappel der Welt. Warten wir jetzt mal ab. Also, schön auch noch. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Kopf hoch. Tschö.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 Servus, Mosche. Na, wie geht's euch heute früh? Also, ich bin langsam ein bisschen mitgenommen, deswegen hab ich eure auf. Die ganze Faschingsfäde und Sitzungen, es wird geschongelt, es wird getanzt, ein bisschen auf den Tisch rumgehübt, Hier und da ein gespritzter Appleboy oder sogar und ein und ein Schöpfchen, mal Oh, da kommt mir nur sehr schwer in die Woche hin. Naja, und die faschings der große Montag und so, das kommt ja alles erst noch.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 Vielleicht geht es dem einen oder anderen so wie mir heute. Dann kann ich nur sagen, Kopf hoch. Wir kommen da durch, am Montag geht auch rum, trinkt ein, zwei Tippschen Kaffee, kommt ein bisschen besser auf die Füße, erste Mal. Und naja, für die Woche gebe ich euch wieder einen kleinen mit, einen kleinen Witz. An die Kinokasse, jung Pärchen. Er sagt zum Karteverkäufer, zwei Kinokarten bitte. Der an der Kasse, für den Hobbit, sagt der Typ, der ist eigentlich mein Freundin. Also, meine Lieben, schöne Woche noch. Wir hören uns wieder. Macht's gut, tschö. Moche, Lieben, alle hopp, ahoi.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 Servus, Moschel. Na, seid ihr wieder fit? Habt ihr den Faschingstag gut überstanden? Ich ah, ich noch nicht so ganz. Ich brauche ein Tübschen Kaffee mehr heute als sonst. Aber ist ja egal, ich halt ein Dipscher mehr. Aber hörst du mal morgens die Fäfelswitschen und es ist viel früher hell. Du kimmt. Geht's aber doch gleich viel besser. Ah ja, und die Schneekleckscher blieb auch schon wieder. Ist das schön. Aber habt ihr es gehört? Die wollen die Autobahnkreuze verbreitern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 Dann muss die Anna niesen so und das Gebiss sieht in der Gulli. Sie nuschelt, Alfred, mein Zähne sind fort. Der Alfred sagt, sei ruhig, wir machen das, wenn es dunkel ist. Als es dunkel ist, geht sie da wieder hin, der Alfred hält die der hoch und die Anna wielt in die Brie rum. Ganz Zeit vergeht, aber zum Alfred zu viel. Er sagt, Ei, was ist denn jetzt mit deinem Zähne? Hast du das Gebiss gefunden? Sagt die Anna, zwei habe ich schon probiert, aber ganz davon war meins. Also, eine schöne Woche noch, wir hören uns wieder. Tschö. Servus Mosche, hier ist wieder die Bambi. Jetzt kennen wir uns schon zehn Wochen. Das ist schade, das ist richtig Mini-Jubiläum. Ich habe mich schick gemacht will mit euch anstoßen, gell? Mit dem Boskop Soda, also mit dem Äppler, aus dem Bamblsche. Prost.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 Wir machen das deshalb so, dass ich eine Meinung habe und diese teile. Manchmal ist das so, desto sage ich, lieber zu viel gegessen als zu wenig getrunken. Habt ihr eine schöne Woche, wir hören uns wieder. Tschö!